Hallo, ich bin Markus vom veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch ein Video mit einem sehr, sehr hochwertigen, sehr leckeren, sehr guten Öl, was nämlich, dieses Öl ist es, was nämlich sehr, sehr voll mit Omega-3-Fettsäuren ist, die sehr, sehr gesund und die sehr, sehr wichtig für uns sind. Und weil man gesunde und gute Fettsäuren nicht erhitzen sollte, weil sie dann schlichtweg von der Struktur her zerbrechen, sozusagen, Deswegen zeige ich euch was ganz Leckeres damit, nämlich einen ganz leckeren mediterranen Kichererbsensalat, der sehr frisch, sehr lecker ist. Da kommt noch ein bisschen Zitrone mit rein und so. Wirklich eine sehr leckere Sache und da passt das Öl richtig gut zu. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Das ist also der fertige Salat. So sieht er aus. Ihr seht, wirklich eine ganz leicht, schnell gemachte Sache. Eben ein bisschen Gemüse geschnibbelt, das Dill ein bisschen klein geschnitten und das Ganze zusammengebracht. Und schon ist es wirklich eine sehr, sehr leckere Sache. Und die Zitrone gibt ihm nochmal so eine richtig schöne, frische, sommerliche Note. Wenn ihr das nachmachen möchtet, dann wie immer geht auf www.veganik.de. Schaut in die mitte, scrollt runter. Dort gelangt ihr zum eigenen Gratis-E-Book-Bereich.